Hallo und herzlich willkommen auf dem Fahrradkanal, hier meine kleine Tour am heutigen Mo äh Mittwoch, dem 13. April. Ja hier links wo das äh, rote Auto gerade steht bin ich zuvor gewesen um die Ecke bei der Bäckerei und habe mir schon mal Verpflegung besorgt, ein belegtes leckeres Brötchen und Kaffee Togo, den ich mir eine Kaffeekanne Thermoskanne eingefüllt habe. Und hier vor mir gerade die ehemalige Bahntrasse links rum ging es Richtung Remscheid-Lennep und ich fahre jetzt hier in Fahrtrichtung Richtung Wipperfürth und weiter ging die Bahntrasse früher bis nach bis nach Marienheide, wo man dann umsteigen konnte. Ähm, auch noch nicht so lange her, dass man das jetzt kann, in Richtung äh, Gummersbach oder dann weiter Richtung Köln oder eben, wie gesagt, noch gar nicht so lange her, jetzt auch Richtung Lüdenscheid. Ja, ich blende euch jetzt mal eine Karte ein von dem heutigen kleinen Rundkurs hier um die Bevertalsperre, wie ihr sehen könnt. Da links äh, war der Start und Zielpunkt, einmal rund um die Bevertalsperre. Ich bin jetzt hier auf dem Weg zu meinem Abzweig und ähm, ja, was gibt es heute in dem Video Schönes Spannendes zu sehen, warum solltet ihr dranbleiben? Ja, es gibt ähm, zum einen auch tolle Drohnenaufnahmen. Ich habe auch mal ausprobiert mit meiner neuen Drohne, die DJ Mavic Air. Die DJ Mavic Air ähm, hat nämlich die Funktion, dass sie auch dem Objekt folgen kann. Das macht sie sehr gut und sehr hervorragend. Ich hatte das schon mal kurz getestet und diesmal wollte ich das heute hier mal auf, mit dem Fahrrad testen. Ich hatte das äh, Video hier auch in meinem Kanal hochgeladen, wo ich dann die erste Tests gemacht hatte wo ich mit der Drohne auf einer Wiese war und zu Fuß das mal ausprobiert habe. So, heute nun das Ganze eben dann auch mit dem Fahrrad, ähm, weil ich finde das nämlich eigentlich total schön und sehr interessant, wenn die Drohne einen filmt und man die Hände frei hat und in einem fixen Abstand dann auch folgt. Ja, das wollte ich heute mal ausprobieren. Und ihr dürft gespannt sein auf die Aufnahmen. Natürlich gibt es auch eine schöne Aufnahme von oben von der Bewertalsperre und auch den ähm, Radweg, den wohl die Stadt Hückeswagen oder die Verantwortlichen da angelegt haben am Ufer von der Bewertalsperre. Ich glaube, der geht von der Staumauer aus dann. In Richtung Norden am Ostufer entlang. Den werde ich euch zeigen, was da und wie der aussieht. Und ja, weiter geht es dann um die Einlauf, um den Einlaufbereich. Die Beva hat ja da zwei große Seitenarme, wo quasi ich nehme mal an, dass das da auch Zuläufe sind von Bächen, Flüsschen oder was auch immer. Fragt mich jetzt nicht, wie die heißen. Und wir werden da drum rumfahren. Also, beziehungsweise ich radel da drum rum. Und ja, und dann gibt es auch noch vom äh, Westufer Aufnahmen, wo ihr dann sehen könnt, was so die Baumerntemaschinen alles anrichten, was nicht so schön ist. Ja, hier links übrigens auf dem Weg werde ich später wieder zurückkommen. Und ja, ihr dürft gespannt sein, wie das Ganze dann aussieht. Ja, hier übrigens geht es, glaube ich, ein Stückchen über die Wupper, genau. Und hier rechts sieht man so einen ehemaligen Bahnsteig von dieser Nebenbahnstrecke. Ja, Schade dass ich die eigentlich nicht mehr mit ähm, dem Zug wirklich noch damals mal genutzt habe und gefahren bin. So hier könnte man jetzt auch links Richtung Staumauer fahren. Aber da ich hier keinen Radweg wirklich separat äh, gesehen habe, ähm, alle die das besser wissen oder gegenteiliges wissen, können das ja dann mal in die Kommentare reinschreiben ich habe es dann vorgezogen dann doch lieber über Dorfnebenstraßen ähm, mir meinen Weg zu suchen und so viel kann ich verraten das war eine gute Wahl die ich getroffen habe und wie ich das in Komoot geplant habe ja dann wollen wir mal gucken wo gleich der Abzweig kommt Ja, jetzt überhole ich auch mal. <lacht> Macht ja auch mal Spaß äh, zu überholen. Ja, hier glaube ich rechts auch wieder so ein kleiner Bahndamm. Und ja, und hier musste ich dann rechts hoch, beziehungsweise abbiegen. Das war wohl glaube ich dann auch mal ein ehemaliger Zugang zum zu diesem kleinen Bahnsteig. Und ja, hier geht es dann ein bisschen steil berg hoch, Aber dann auch hier über dieses schmale alte Brückchen. Ich hoffe, der Rost trägt hier jetzt nicht dazu bei, dass das in absehbarer Zeit hier gesperrt würde. Denn ich vermute mal, das wird wahrscheinlich dann leider nicht wieder neu aufgebaut. Also ich hoffe mal, dass dieses Brückchen, diese ehemalige Fußgängerbrücke, noch lange erhalten bleibt. Also wie gesagt, an dieser Stelle könnt ihr euch auch gut merken, wenn ihr das mal nachradeln möchtet, da muss man dann abzweigen und dann geht es hier hoch Richtung Fürweg, heißt das kleine Dörfchen da mit vier fünf Häusern und der die nächste Straße, die Querstraße die heißt dann Heide. Genau, da biege ich dann links ab und werde dann auch wohl durch dieses gleichnamige Örtchen Heide oder Dörfchen dann lang radeln. Ja, hier jetzt biege ich jetzt ein nach links in den Örtchen, in das Örtchen Heide. Tja, und da Orte sind wie sie sind, hier jetzt links das Ortsausgangsschild von Heide und da steht drauf, dass es jetzt nach Elber, Elberhausen geht. Ja, jetzt geht es hier auch immer ein bisschen bergauf, und ähm, aber wie ihr seht, hier ist nicht viel Verkehr, Das ist hier heute ja ein Wochentag, ein Mittwoch, und kann man gut radeln also solche Wohn neben nebenstraßen sage ich mal das ist ja schon mehr nur als oder noch weniger als nebenstraßen Dorf neben nebenstraßen ja gut natürlich schätze mal wenn der berufsverkehr ist wenn die leute morgens zur arbeit und abends wieder von der arbeit oder nachmittags von der arbeit wieder zurückkommen dann könnte natürlich vielleicht ein bisschen mehr los sein aber ihr seht ja hier das hält sie in grenzen ja was kann man hier über Elberhausen sagen ihr seht ja hier wird auch fleißig neu gebaut immer mal wieder entstehen hier neue häuschen ja, Hück Hückeswagen wächst und gedeiht. Jo. Ja, ähm, ich bin jetzt hier auch quasi schon am Ende der Dorfstraße, wenn man so will. Und die mündet dann quasi in mehr oder weniger einen... Ja, was sagt man dann dazu? Acker, Feldweg oder Bauernweg? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, hier auch ein paar abgesägte Holzstämme. Ja, Waldsterben. Ja, da sage ich jetzt nicht weiter viel zu. Ich denke mal, da hat jeder so seine Gedanken zu. Ja, ähm... Was da vorne jetzt, wo die Baumreihe schon in Sicht kommt, ähm, da kann ich euch jetzt schon verraten. <lacht> da stand dann so ein <lacht> interessantes Bänkchen und ein hier ist ja links auch noch ein relativ noch nicht so großes, neues gepflanztes Bäumchen und hier wieder rechts. Finde ich, <lacht> find ich sehr schön, wenn die Leute das hier pflanzen und an dieser Bank die jetzt gleich in Sichtweite kommt da habe ich dann beschlossen mein Picknick zu machen weil das irgendwie ein wirklich das hat irgendwie ein idyllisches ja es sah für mich irgendwie sehr einladend aus mit dem kleinen noch jungen Bäumchen und der Bank davor das hat mich einfach angesprochen und eingeladen hier mein, mein Brot, mein Brötchen, mein schön belegtes mit Eiern und Salatblatt und mh, lecker. Und dem Kaffee, den ich in meiner Thermoskanne hatte. Ja, jetzt bin ich auch schon fertig mit meinem Picknick hier. Und natürlich packe ich auch alles ein schön und nehme mein Zeugs natürlich mit. Immer dran denken, Liebe. Fahrradfreunde, Müll nicht irgendwo hinlegen, sondern mitnehmen. Ja, hier jetzt der, Dro der Drohnenflug. Und ja, jetzt sieht man hier schon mal die Bevertalsperre. Und ihr könnt sehen, da sind zwei Campingplätze, ähm, da links im Bild, weil die Bevertalsperre teilt sich hier direkt unten, ähm, kurz hinter der Staumauer, in einem linken und einen rechten großen Hauptarm. Und an dem linken Ufer hier vom Bild aus gesehen, da ist ein Campingplatz und rechts da ist so ein mehr oder weniger ausgesprochener Dauercamperplatz. Äh... Ja, also wer vielleicht mal vorhat, hier an der Talsperre zu campen, der kann sich das ja dann überlegen. Also ich denke mal an dem ganz linken, da habe ich schon ganz früh als junger Mann gezeltet. Ich glaube an dem rechten, da, könnt, da kann man glaube ich nicht zelten. Also wenn man so unterwegs ist und da spontan äh, übernachten möchte beziehungsweise überhaupt zelten, dann geht das glaube ich nur an dem linken. Ja jetzt bin ich hier schon unterwegs wieder, das ist jetzt hier dieser Feldweg und ähm, Holperradweg, Acker, Treckerweg, ich weiß nicht wie man die, ich glaube die heißen Wirtschaftswege, ne? naja auf jeden Fall, es war ja lang trocken, von daher war es jetzt nicht so schlimm und auch nicht matschig? Zumindest hier oben, wie man sieht, alles gut. Oh. Das ist noch eine viel schönere Bank hier. So und nun gleich kommen die Drohnenaufnahmen. Ja, hier jetzt die Follow-Me-Funktion. Mit der DJ Mavic Air. Ich habe, wie gesagt, mir dieses ältere Modell zugelegt. Ist übrigens auch gebraucht. Ähm, nicht, weil es die DJ Mavic Air ähm, nicht mehr gibt. Aber das ist quasi ein Auslaufmodell. Weil Es gibt das Nachfolgemodell. Das ist aber a. noch recht viel teurer. Und b ist sie dann auch über 500 Gramm äh, Takeoff-Gewicht, also Flugabhebefähigkeitsgewicht. Und das wollte ich nicht, weil das wieder eine Gruppe für sich ist. Und deswegen habe ich mir die DJ Mavic Air Version quasi 1 zugelegt. Und ja, mit dem ganzen kompletten Paket, drei Akkus wobei leider einer schon defekt ist, aber das kann man reparieren Beziehungsweise ich habe ein Reparatur-Akku-Set bestellt. Dann werde ich den aufmachen, den Akkupack da reinmachen. Ich denke mal, das kriege ich hin. Also ihr seht ja, die Drohne ist echt klasse. Die macht das mit der Folge-Mir-Funktion, so nenne ich die mal, ähm, ganz hervorragend und natürlich in 4K und also ich bin mit dem Ding sehr zufrieden die hat übrigens auch Sensoren wegen weil Hindernisse also wenn ihr die haben möchtet ich kann euch die nur wirklich empfehlen ja ihr seht hier schöne, schöner Ackerweg Ein bisschen holprig aber mit dem Tracking MTB Mischbike was ich Neu habe als Fully. Da geht das ganz gut mit. So nun kommen wir zu dem Uferradweg, der hier neu angelegt worden ist. Ihr seht der ist gar nicht mal so übel. Vor allen Dingen ist der wirklich nicht nur, das sind keine weißen Sch aufgemalten Striche da auf der Straße, sondern das sind so, ja, eigentlich, ich denke mal, das sind so eine Art Randsteine, die da, also die für die Autofahrer dürfte das nicht ähm, gut geeignet sein, da wirklich drüber zu fahren. Hallo, hallo, jemand hier? <lacht> ja, ich hatte das Funkgerät noch an also das dürfte, ja gut, ein LKW für den für die großen Räder ist das natürlich jetzt nicht wirklich ein Hindernis, aber als Pkw-Fahrer würde ich das doch vorziehen, da nicht wirklich drüber zu fahren, zumindest nicht aus ähm, voller Geschwindigkeit, also von daher fühlt man sich da schon wirklich sicher ne? also das hat die Stadt oder wer auch immer, ich nehme mal an, die Stadt Hückeswagen oder wer auch immer dafür zuständig ist, wirklich gut gemacht. Vor allen Dingen in der Richtung, wie ich jetzt hier fahre, geht es ja auch gleich auf. und man darf ja nicht mh, vergessen, wenn man denn welche auffahren muss als Radfahrer selbst mit E-Antrieb ist es ja auch immer noch ein bisschen anstrengender und man ist dann auch immer ein bisschen instabiler, was die äh, was die Fahrradfahrstabilität, ne? man muss ja das Gleichgewicht halten, ich sag mal wenn man berg runter fährt, fährt man automatisch ein bisschen schneller, dann hat man eine größere Stabilität, aber wir haben ja nur zwei Räder und ähm, genauso wie Motorradfahrer ähm, und von daher muss man dann auch immer die Balance halten und wie gesagt wenn man berg rauf fährt, dann fährt man meistens ja doch nicht so schnell und nur schnurgerade, sodass, wie gesagt, überholende Fahrzeuge, wenn man jetzt rechts auf der Straße fahren müsste und einen dann Autos, PKWs, LKWs überholen müssen, man ist dann ja doch ein bisschen instabiler und, ähm, ja, man schwenkt dann schon mal ein bisschen mehr aus. Also ich finde das hier eine super gute Sache, von daher kann ich nur eine glatte 1 vergeben für diesen Radweg. Äh, ja, Schöner wäre natürlich nur ein Radweg, wo noch ein Grünstreifen zwischen wäre. Aber gut. Äh, das hier ist ja schon mal auf jeden Fall ein guter, eine gute Sache. Auf jeden Fall. Ja, hier ist dann erstmal Ende mit Radweg. Und ja, wie das meistens so ist, ne, das endet dann im Nirvana, auch wenn jetzt hier noch ein Schild ist. Auf der rechten Seite geht der Radweg weiter. So, so. Zumindest. Radweg zu Ende. Ach, wie schön. <lacht> ja, ah, ja. Das war's dann mit dem tollen Radweg. Genau. Ja, das ist so ein bisschen schade, dass man das jetzt hier nicht weiter ausgebaut hat, aber ich hoffe mal, das kommt noch. Also, liebe Verantwortliche, ähm, weitermachen. Bitte nicht jetzt hier das einfach so enden lassen. Weil wenn man jetzt aus der anderen Richtung wieder fahren muss, ihr seht ja jetzt gleich runter, ist das kein Problem. Äh, da lasse ich auch rollen. Da mache ich dann auch mal so 40, 40, 50 km h Und äh, das ist dann für Autos auch schon fast wieder okay, wenn man denn nicht gerade eilig hat. Aber ihr seht, hier ist auch ein bisschen mehr Verkehr. Und von daher, also ich kann nur dringend, dringend anraten, dann auch wirklich hier noch den Radweg weiter anzulegen und auszuführen. So, wie da vorhin. Jo, so sieht das dann aus hier. Okay, ich bin jetzt hier. Gott sei Dank kann ich jetzt hier abbiegen von der doch etwas stärker befahrenen Landstraße. Weil jetzt geht es hier ein bisschen ruhiger zu. Auch nochmal ein Hinweisschild. Baden an der Bewer. Aha, nur an diesen offiziell ausgewiesenen Badestellen ist das Baden in der Bevertalsperre auf eigene Gefahr erlaubt. Eine Badeaufsicht ist nicht vorhanden. Na, wie schön! ja das ist jetzt eigentlich alles hier so rechts von mir äh, Großhöfeld ich glaube das äh, wenn man das als Örtchen bezeichnen wollte das sind glaube ich alle Strebergärten oder Strebergärten ich weiß gar nicht wie man das richtig ausspricht ja und hier mh, das habe ich mal so als Szene drin gelassen weil ich habe gedacht ich bin jetzt gleich im Vorgarten hier von den Anwohnern aber das ist definitiv hier der Weg. Der ist erlaubt hier durch die äh, kleine Siedlung. Äh, Klein ist das glaube ich. Oder gehört hier noch zu Großhöhefeld. Ja, hier ist dann auch schon der Abzweig. Ja. Dank des Motorrades. Also hier jetzt auch die größere Landstraße wieder, die sogar mit Mittellinie ist, von Levenhausen. Bei Levenhausen bin ich dann links abgewogen. Ja, und hier ist dann auch schon äh, der Abzweig. Das sieht aber nicht so schön aus. Naja wieder die Holzbagger hier rum rumgemacht. Ja, mit diesen Erntemaschinen. Das ja, ist, schöne Bank. Ja, die schöne Bank täuscht nicht darüber hinweg, dass die Wege hier dann doch in einem sehr desolaten Zustand sind durch diese Baumerntemaschinen. Also wie gesagt, das ist jetzt hier der das ähm, westliche Ufer von dem größeren weber talsperren seitenarm und ihr seht also der Weg ist nicht wirklich gerade in einem guten Zustand ja und dann kommt man wieder auf einen halbwegs vernünftige bzw. eine Straße ein kurzes Stück das ist hier die Straße Mickenhagen auf der ich jetzt hier wieder links abbiege bei Mickenhagen, um dann hier auf der äh, Großberghausener Straße zur, zum Beaver campingplatz zu gelangen. So, wie ihr seht hier, Beaver klause Biker willkommen! So, und da unten, da sieht man dann die Bewer Klause. Ich glaube da muss man sich auch anmelden, wenn man denn hier kämpfen oder zelten möchte. Ja und im Hintergrund seht ihr hier die, die Bewer Talsperre. Ja ich hoffe das kann man so ein bisschen sehen. Okay, ja. also Weiter geht's. Ja, so, ich, so wie ich das gerade hier auf der Karte auf meinem Kontrollmonitor sehe, nennt sich das Beverblick. Ja, und hier hätte ich rechts abbiegen müssen. Hier müssen wir abbiegen. Genau. Ups. Oh, oh. <lacht> ja, das ist äh, ein schöner Wiesenweg. <lacht> <lacht> ja, Wiesenweg. Okidoki. Auf jeden Fall ist das nur ein kurzes Stück, damit ich dann hier auf die in die wohnsiedlung wieder waldstraße gelange weil ich hatte keine lust über die staumauer zu fahren über den äh, weg der sich da nennt beziehungsweise die straße rheinshagen b war da hatte ich keine lust ja ist jetzt hier auch in der siedlung ein bisschen tricky aber was soll's dafür war es hier recht ruhig und jetzt komme ich hier auch wieder auf die Rampe die dann runter auf den auf den auf die ehemalige Bahntrasse Wuppertalbahn gelange so jetzt bin ich auch schon hier wieder in Hückeswagen, wo ich geparkt habe ich hoffe euch hat das Video gefallen Lasst bitte gerne einen Daumen hoch da und ja, bis zum nächsten Mal. Ach ja, Abo nicht vergessen, falls ihr noch keins habt. Danke. Ja, und wie gesagt, ihr dürft gespannt sein auf das neue Video. Genau. Also, dann sage ich mal Tschüss und Winke Winke.